So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute dürfen wir, oder bzw. ich darf, den Nissan gt testen. Äh, was wir alles an dem Auto verändert haben, äh, sagen wir gleich im Video bei der Testfahrt. Ja? Ich mache gleich ein äh, paar Außenaufnahmen. Das Auto haben wir umgebaut vor wie vielen Jahren? Vier? Fünf? Nein, vier. Hier, vor vier Jahren haben wir das Auto und das sieht immer noch sehr sehr sehr gut aus. Außer ein paar kleine Steinschläge natürlich, bleibt äh, nicht äh, ausgeschlossen, wenn man natürlich mit dem Auto 340 aufwärts fährt. Ähm, deswegen sind ein paar Steinschläge okay. Aber ich finde ein bisschen ab und dann äh, fahren wir die, die Gurke eine Runde. Bin gespannt, bin dem selber noch nie gefahren. Ja? Vor, aus Respekt. So, überall Alcantara. Und ich muss eins sagen, dafür, dass wir das vor vier Jahren umgebaut haben, ja, sieht das Lenkrad noch perfekt aus. Und das riecht in dem Auto wirklich absolut bombastisch. Was ich persönlich am Alcantara nicht so wirklich mag, ne, ist, dass man ja, so wie so Flecken immer sieht. Seht ihr das? Kann man sehen? Ja, das mag ich nicht so wirklich, weil wenn ich im Auto sitze, versuche ich das immer schön gerade zu bügeln. Ja. Mal hier zum Beispiel. Das sieht aus immer wie so Flecken. Ja? Also Alcantara sieht immer so ein bisschen schmutzig aus. Deswegen mache ich schon ein bügeln Bögeln und dann ist das alles wieder weg. Aber im Großen und Ganzen ein sehr schönes Auto. Machen, Nein. Was machst du? Damit du den halten kannst, weil sonst kannst du ihn nicht halten. Ich hab Angst, Leute, ich habe echt Angst. Ich muss eins sagen, das haben wir sehr gut gemacht, oder? Wunderbar. Ja, also hier ist, hier ist der Besitzer von dem GTR. Der lässt auch nicht jeden damit fahren. Ja? Auf keinen Fall. Na, auf gar keinen Fall. Die Nähte, sie, siehst du die Nähte, es Fehler. Wenn einer einen Fehler findet, machen wir denn die Ausstattung umsonst. Es gibt keinen Fehler an der Nahtung zu sehen. So super ist das hat gemacht. wie also auch hier die Nähte, guck mal hier, überall. Ja, vier Jahre ist das her, ja, wo wir das umgebaut haben. Auch Dach, äh, Himmel, kann auch nach oben zeigen. Ja. Wirklich Und vor vier Jahren haben wir es gemacht. Und bis heute ist das Tico-Taco, sag ich. 40, das hört sich schon an, <lacht> wie normal 180. Was hat er jetzt an Leistung, ganz also genau? Kannst du das sagen, sollen wir was verraten, oder? Der hat über 1000 PS, das reicht. 1350 Newtonmeter. 1350 Newtonmeter? Ja. Okay, okay. schön schön. Also der war, glaube ich, auch in Polen äh, zur Abstimmung. In Warschau, in Warschau, ja. Warschau, ne? Hier hat das keiner geschafft, der musste nach Warschau. Richtig? Ja. Gibt's ihn nicht in Deutschland so Kann keiner, außer Polen. <lacht> Dankeschön. Die, Polen, die einen machen das von außen, die anderen von, äh, von Indien oder hier. <lacht> ja. Nein, nein, super, er hat ihn wirklich super abgestimmt, hat keiner geschafft hier. Ja. Der Mann okay. ist super, Gold wert. Jeder, hast du nicht Angst, mit mir zu fahren? <lacht> du fährst ihn ja auch jetzt, ne? Auf 300 wäre es, Das ist ja 300. Das ist spannend. Nein, Spaß. Du muss den trotzdem festhalten, ne? Ich sag nichts so. dazu. Drück mal mal drauf. Meinst du? Ja, drück mal drauf. Oh, oh, ich, oh ich hab keinen Ich ich hab... jetzt? Du wärst doch mal auf Gas geblieben. Oh, Scheiße. Ich hab mich geschockt, ich hab nicht gewartet. Oh, fuck, okay. Oh, shit, warte ich hier Ich bin auf zwei Spuren. Oh, Scheiße. Ich hab mich echt geschwommen, aber... Boah, <lacht> die Scheiße! Boah, Ede! Blinker! Ich bin schon von der Böse! Blinker! Blinker! Drück den mal richtig zu. Ich war schon 190. Ja, aber drück doch mal richtig drauf. <lacht> das, war, das war 200 Meter. Oh scheiße. Dann mal wieder mal. Oh das oh, ne scheiße. Ey, das Auto ist schnell. Super, ich bin letztens im L6 gefahren, ja. aber der war gut. Der war wirklich gut. den schnellsten. Wir sind nicht die schnellsten, wir gehören zu den schnellsten. Aber es ist dünn. Es ist dünn, was da Sag mal so, für mich ist das schnellste Auto, was ich jemals gefahren habe. Also bis jetzt. ja, ja ähm, Und ich habe schon einiges gefahren, zwar Serie. Aber das Auto, ich habe so ein bisschen Angst. Also ich gesagt auch hier so ein bisschen meine Brust drückt. <lacht> ich war hier unter, ja. Der Ding hat Dampf, ne? Mama mia. Ich habe das nur immer bei Facebook gesehen äh, oder bei Instagram, wie der, wie der Erde so abgeht. Aber selber bin ich noch nie damit gefahren. Aber, also das ist nicht für jedermann. So ein Auto ist wirklich... Man muss wirklich absolut top fahren können, um mit dem GTR äh, äh, hier ganz Sicher auf der Straße zu fahren, also ich merke, das Auto geht nach links oder nach rechts äh, von der Leistung her. Also, das ist nicht mal eben das geben. Und ähm, ne? der Ede ist schon ganz rot, der hat Angst vor mir oder vor meiner Fahrweise. Jeder, wir kriegen Besuch, ein und? Ford Mustang hinter uns. Ach du Scheiße, sag mal, ich spiegel. Ja, mal der, der wird, glaube so, ich, Ärger mit uns. <lacht> Lass dir äh, erstmal ein bisschen vorfahren. Ja, also, äh, ehrlich, Jungs, Mädels, wirklich, äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll zu dem, dem GTR, weil das ist mir echt zu hart. Also mir, mir persönlich ist das nur mal zu hart. Nicht vom Fahrwerk her, sondern einfach von, von allen, vom Gesamten. Ja? Obwohl ich, äh, wie viel Ladedruck, äh, Ladedruck habe ich jetzt? Hast wir alles bestellt? Null. Ich hab den ganz auf 0,5 jetzt. 0,5 Bar? Ja. Und dann geht es? 2,5. Also nicht so viel. Also auf Frauenladedruck habe ich den jetzt. <lacht> Lach mal, rum. kein Problem. Kein Problem. Ich sag immer so. Aber es reicht doch noch. 25 Jahre unfallfrei. Ne? Aber es reicht doch noch immer das gesehen. Der schockt immer noch mit 0,5 Bar. Ja, also aber das ist der Drehmoment. Der hat 1350 Newtonmeter. Der, der ist immer da. Ich glaube mal, der hört sich an so ein bisschen wie ein echtes Rennauto ne? Wenn du anfährst oder so. So also ein kleiner Minijet, ne? Ja. <lacht> Lade mal durch jetzt. Also, das ist wie ein Motorrad, du musst nur nach vorne gucken. Nach hinten brauchst du <lacht> Ich hab gedacht, wir haben was verloren gerade. Der ruft, der sagt, drück mich, drück mich und du. Ich brauche jetzt mal gleich ein neues T-Shirt. <lacht> <lacht> ja, ich bin vorher beschwößt hier. Und die Windeln wechseln wir. Und die Windeln. <lacht> <lacht> oh, shit. Jawohl, komm jetzt, drück durch. Weißt du? Lade mal durch. Okay. Okay. Und hast du, dass du so ein GTR gekauft hast? Niemals. Niemals. Nee? Also ich muss das mal hier ein bisschen aufatmen. Das ist kein Spaß. Wirklich, ich mache jetzt keine Show oder so. Das Auto ist wirklich nicht normal. Aber hier viel, viel an Carbon. Das machen wir gleich am Ende von dem Video. Ja, am Ende von dem Video machen wir einen Carbon. Ja, so also ein bisschen, was wir alles gemacht haben. Aber das ganze Carbon haben wir auch gemacht. Auf die Brust. Also Schöner wie Sex, ne? <lacht> anstrengend, wirklich anstrengend. Und, ähm, <lacht> Ich habe dich noch nie sprachlos gesehen. Was nee, ist los? Nee, also, ich meine, äh, Hallo, Leute, hallo, Medi, Mede an Erde. <lacht> hallo, Herr Belzek. An Erde. Nein, auf jeden Fall ist das Auto nichts für schwache Nerven. Ja, also, äh, er ist schon Männerauto, ist das, wie gesagt. Mal gucken, was der JP sagt, der will ja auch noch damit fahren. Da warte ich drauf. Ehrlich, also ich bin dann dieser der Typ dafür, der. Ich bin ehrlich, ja, also ich mag Autos, ich liebe. Hier sind eine DTM-Auto, die, DTM die ganze Spoiler und so weiter. Ich stehe voll drauf, ja. Am liebsten hätte ich so ein DTM-Auto die Straßen zu lassen. Ja, äh, aber das Ding ist mir eine Nummer zu hardcore, wirklich. Das ist. Äh, das ist kein Auto. Das ist ein Rennfahrer, ja. Ich, ich will mir das gar nicht vorstellen, Ede, wie du fährst mit 2,5 bar mit dem Ding. Es ist also schwer, sehr schwer den zu halten, weil er will dann in alle Richtungen, weil alle vier Räder einfach nur nach vorne wollen. Ne? Das ist sehr schwer, also du musst du dann richtig festhalten, richtig festhalten. Wie oft tauschst du die Reifen? Ja, so alle 4500 Kilometer. Okay, Kostenpunkt. Was kosten die Reise? Ja, die hinteren kosten allein 2 Mille. Vorne 1500. Ja, ja, ja, 21 Zoll. Also die breitsten, nee, 355 habe ich hinten drauf. Und die kosten 2000 Euro, zwei Stück? Ja, klar. Ja. So. Also, mein Fazit bei dem Auto: Verbrauch wahrscheinlich katastrophal. Habe ich noch gar nicht gefragt, aber Ede, vielleicht kannst du uns die Frage beantworten. Was verbraucht er, wenn du ähm, ruhig fährst? Ja? Auf jeden Fall, was verbraucht er, Ede? Ab 25 aufwärts. Ähm, also wie, wie der R6 ungefähr, ne? Ja. ja aber hier kommt dann mal dein, ist ja, nicht... ja gut, das, ja, das muss, aber gut, dann verbraucht er auch keine 20, dann verbraucht er wahrscheinlich 35. Dann verbraucht er mehr, klar. Also. Nettes Spielzeug, würde ich mal sagen, Ja, also wer das Kleingeld für so ein GTR hat und das Aufmotzen natürlich auch. Ja, Also damit man das hier erreicht, was hier verbaut ist, braucht man schon etwas Kleingeld, würde ich mal behaupten. Ja, aber dann hat es keiner, das ist ein Einzelstück. Ne? Das ist ein Einzelstück, ja, das stimmt. Wie auch hier, ne? Ja. der ganze Leder und so weiter, da mache ich ein Carbon extra. So, ich steige jetzt aus, ich brauche jetzt mein neues T-Shirt. <lacht> muss mir ein muss mir neues t besorgen und dann äh, filme ich weiter. Bis, ciao.